WLAN. Einfach erklärt. So stellst du eine Verbindung mit einem WLAN-Netz her. Wenn du das Smartphone zum ersten Mal mit einem WLAN-Netz verbinden möchtest, kannst du das WLAN-Zeichen in den Schnelleinstellungen gedrückt halten. Das sieht so aus. Dann kommst du zu den WLAN-Einstellungen. In den WLAN-Einstellungen kannst du zum Beispiel das WLAN ein- und ausschalten. Und du kannst ein WLAN auswählen, mit dem du dich verbinden möchtest. Du siehst immer nur die Netzwerke, die in der Reichweite sind. Reichweite heißt dass du von diesem WLAN ein Signal empfängst, weil es in der Nähe ist. Wenn du dich verbinden möchtest, tippst du zuerst auf den Namen von dem WLAN. Oft brauchst du ein Passwort für das WLAN. Das Passwort musst du eintippen und dann tippst du auf Verbinden. Wo findest du das Passwort? Zu Hause steht das Passwort oft auf dem Router. Oder der Besitzer von dem WLAN kennt das Passwort. Manchmal gibt es auch WLAN in Geschäften. Dann steht das Passwort vielleicht auf einem Schild oder du kannst einen Mitarbeiter fragen. Manchmal gibt es auch ein offenes WLAN. Dann brauchst du kein Passwort. Offene WLAN-Netze sind allerdings nicht so sicher wie Netzwerke, die mit einem Passwort geschützt sind. Wenn dein Smartphone mit einem WLAN-Netz verbunden ist, speichert dein Smartphone das Passwort. Dann kann es sich immer automatisch verbinden, wenn das passende WLAN in der Reichweite ist.